Hey Leute, willkommen zum half Gaming. Heute spielen wir äh, Duelist. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht so viel von dem Spiel, aber was ist das? Oh cool, sowas ist cool. Direkt hier was cooles gefunden. Na egal, Training Grounds. Was? Da gibt's echt viel. Fangen wir mit den ersten direkt an. Okay, ich soll meine Minions beschwören. Das ist mein General. Okay. Okay, ist ja normal. 10 Okay, zwei Schritte können meine Dinge sich mal bewegen. Also soll ich jetzt hier hinlaufen. Okay, oh, ich kann laufen. Seht ihr das? Ich kann laufen. Okay, anklicken Und Attack. Oh mein gott ist das laut Ey, ich habe auch zwei schaden bekommen die runde das war jetzt hier nicht abgemacht ja so ist es besser ich mag die musik aber minion join me Oh, da haut die fetten Minion raus. Ähm ah, ich kann es im Umfeld von meinen General beschwören. Verstehe. Okay. Ja, yeah, ich habe es verstanden. Ich möchte aber noch angreifen Ich glaube das war dumm aber YOLO, Yolo. Ah, Jetzt haut er ab der Dude Der ist afraid Okay. Ja, ja. Oh, ich muss das echt... ein kein Problem. Ich meine, nächste Runde mache ich den hier mit tot. Okay, das Spiel ist ziemlich simpel. Fürs erste. oder oh, der weg. Der rennt weg. Okay, challenge beginnen. Ah, diesen Zug solchen umbringen. Kann kann ich diagonal angreifen ist die Frage. Was habe ich für Karten? Oh, welche jetzt wüsste ob ich Ja, ist das einzige, die einzige Möglichkeit oder nicht? Ach, warte mal, wenn ich einen angreife, sehe ich immer. Ach, naja, egal. Scheiß drauf. West im Hehe. <lacht> ich habe das Tutorial besiegt. Naja. im ersten Teil. So Mana Brunnen einnehmen, also ja, ich verstehe. Was ist das? Hm, Zauber. Ach so, okay. Ah, ich muss da drauf stehen, damit sie mir gehören und das ist klar Mane, aha! Ist das, Fox? Was man mit Verlieben hat, der ja? Oh, süß! Ja! Aber da wäre unbedingt, dass ich das hier beschwöre, warum auch immer. Ähm oh, ich kann... Okay. Ich kann also jede Runde ein Ding replacen. was okay in ein zu solchen umbringen ich kann Mach das ist einfach so nennt ihr das eine challenge ich meine das ist doch offensichtlich Ja gut, das ist ein Tutorial. Die haben das wahrscheinlich für totale Idioten eingestellt. Äh, nicht eingestellt, sondern. Hm. Turn the side of battle by equipping artifacts. Oh, das ist wahrscheinlich Verstärkungskarten. Verstärkerungs. Ähm. <lacht> Okay, ich verstehe. Den brauche ich nicht. Oh, jetzt bin ich generell super Motherfucker, oh. Der sagt mir sogar, wo ich beschwören soll. Ich hätte lieber hier beschworen. Nicht nett. Naja, egal. Der hat schon seine Gründe. Ah, ich verstehe. Also dreimal kann ich mit einem extra Dämpchen angreifen. Der macht. so many artifacts ach so nur wenn ich angegriffen werde verlieren die einen das heißt solange ich angreife okay der hat acht leben dass sich Diagonal bewegen. Und das ist ja uh, easy. Stärter, dann ist der Platz frei für mich. Schuss die mit dem Artefak aus, hatte 5 Damage. Tilt ihn. Rektarino So. so ich jetzt echt hm, ich könnte das machen aber warte mal was stand da stand doch irgendwas hm. Kann ich die decks angucken ich würde schon gerne wissen was ich im deck drin habe ach ich kann nur ich Kann die Decks nicht beobachten, wie es aussieht. Vor allem beobachten. Komm, mir einfach mal so und Ranked hau rein. Ich werde sowas noch mal bekommen von Twisted Wolf 123. Hm. wenn ich wüsste was Ziel bedeutet dann bricht die mal weg cool ach man startet immer drei Mana das auch ein skyrack Spiel lieber den hier was macht das? sooo bin mir nicht sicher ob das wirklich fett war aber was soll's. oh hm, der will hier hin Ja, also das schon mal also auf jeden Fall damit verschwendet. Okay, den einen Mana bringt mir zwar direkt gesehen noch nichts, aber <lacht> Pussy Pussy Leute, wollte glaube ich Ah genau, man kann ja auch replacen Voll vergessen Versucht gerade einen Minion darauf zu stehen oder was? So, was heißt Frenzy? Frenzy? Weil der Taking a melee range. Um oh, das ist cool die Fähigkeit. Wenn ich die nehme habe ich 6 Mana. Ich kann eine Karte replacen Nein, ich mach das. Damit nehme ich das ein für die nächste Runde. Habe ich gleich eine sehr starke Karte, Alter. Ich finde das cool mit den mana und so weiter. I like this. Oh, oh, wow, der kann Range-Attacken. Wieso habe ich keine 7 Mana... Ach, nee, keine Ahnung. Warum habe ich jetzt 3 Mana verloren? Ja, 3 Damage und Range. Nur den allen. Okay, allen. So. Ah, Wasch, also kann er sofort angreifen, ich verstehe. lol okay oh der kann den ganzen Feld über angreifen krass okay da gibt auf okay gerne Warum nicht? Warum nicht? Nein, man kann Gegner Gold geben. Interessant. Interessant. interessant ja das war easy für uns aber das ist schon gerade was ziel ist und ich habe es nicht gelesen leck mich am arsch aber ich bin noch eine runde ich habe kein trinken hier man heißt es trocken ich werde mir kurz das zu trinken holen Bin ich wieder direkt mit direkt mein Arm gestoßen, ich genie. Ähm okay. So Stoß schon wieder mein Arm ich bin ein echter Genie ich sollte mich mal etwas weiter von der Heizung wegsetzen <lacht> Jetzt habe ich seine Fähigkeit komplett verschwendet. Ey, was soll's? Ich weiß immer auch nicht, was Ziel bedeutet. Ach, das steht er ja oben links. Ah, wenn es neben meinem General steht, bekommt er extra Bonus. Da haut fett die Minions raus, der Dude. Oh, oh, da hier Fett raus. Hmm, hat ziemlich stark. Ich werde den hier spielen. Den töten. Einen General hier hinsetzen. Den hier. Also lassen wir es erstmal. Oh, cool. Neu hat er mich gerade wegteleportiert. Der hat den Dude wegteleportiert. Ich glaub's nicht. der teleportiert meinen ganzen minuten in die <lacht> ja gut mein Golem hierhin, Den laufe ich hierhin, hin. Den geh ich hierhin. hin. Weißt du was? noch laufen. Nope. Ach, den lege ich hier hin. Den Weg zu Blocken. Kommt jede Runde wieder. Wie viele Karten habe ich jetzt bekommen? Ich achte gar nicht drauf. Ich glaube, zwei Karten pro Runde. Okay, also, wenn Minions sterben, bekommt der Stärke dazu. Krasser Typ. ich muss das langsam mal wenig kampf committen das erste ist oh, ich kann den sehr stark machen das mache ich aber noch nicht passiert ich weiß jetzt nicht wo die hergekommen sind ist mir auch eigentlich egal du bis hierhin Du hier hin du bist hier so. Ich hätte mal den kaputt machen sollen Shoot control my friend In kaputt. Ich kann nicht mehr angreifen. Nope. Ach so ja, dann habe ich alles gemacht, was ich machen konnte. Hatte vor kurzem sich noch nicht aus. Wohl oben oh, Hand ist voll. Okay, man sieht also immer zwei Karten. Was haut er auch hier fett die Karten raus? teleportiert immer meine mächtigsten Karten weg so Spaß die richtige Pussy oh. ich sollte den mal langsam loswerden der wird auch immer stärker Ach, ich vergesse, dass der stärker wird. Ich brauche meinen Generalmächtig. möchte Der hier ist ein Problem, der ist ein Problem. Wo, nee, ist er gar nicht. Und oh, der hier ist ein echtes Problem. Soll ich damit klarkommen, Alter? Ich weiß schon wie. der buste sich weiter fünf leben was macht er da der baut ne, der baut ne Mauer Ich ist oh shit Laut hm. hier die fetten Karten aus. Der hier wird immer stärker. Habe ich voll vergessen. Oh mein Gott. Ey, ich komm gar nicht klar auf den da. Was heißt das bitte? Elf Leben hat der. Endlich bin ich dem Wichser los, Alter. doch. Testen wir einfach mal. Ach, das hat es gar nicht gemacht. Auf jeden Fall die Sheet Control. Hier noch ein sehr starkes Minion. Damit kann ich zwei Leben heilen. Wow, das Spiel dort länger als ich erwartet hätte. <lacht> okay. Dem bringe ich diesmal instant um Ach, man muss erst angreifen. man kann dann Angriff nicht mehr laufen, okay Ja, das ist wohl etwas dumm gelaufen für mich neun dimensions face wieder drei von diesen motherfuckern warum auch immer so ich denke das ist GG, also na keine ahnung mal sehen was da hat vielleicht haut er mich auch um teleportiert sich weg was weiß ich okay Der baut sich ein. Macht ihn hier mehr stärker. Okay, was kann ich tun? Macht ihn hier kaputt. vielleicht kann ich jetzt laufen? Nicht weiter. Jetzt. Ah. Kann ich mit den hier hin. Ja, ich hab ihn. Ach, doch nicht. Diese Scheiß. Ich müsste mal den hier eigentlich schützen. Was mache ich denn da? Der sollte eigentlich nicht an meinen Dings rankommen. Wenn er jetzt mit ihnen hier zu meinem Hero kommt, bin ich am Arsch. Auch vielleicht kann er den teleportieren. war gar nicht mein hero lol sie ist mein ach so mm -hmm. 13 damage kann ich mir ins face geben das reicht aber nicht Den habe ich besiegt. Oh, ich bin wohl strategischer als ich dachte. win extra gold oder was oh cool cool naja das war mit der das war's mit der ersten folge von duelist ich hoffe ihr hattet spaß ich war ein wenig verwehrt weil ich neu im spiel bin deswegen habe ich weniger geredet und mehr gedacht denke ich mal ich weiß gar nicht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.